Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Magic Loop. Falls du dich fragst, warum heißt es Minecraft Magic Loop und warum macht der Typ so eine cringeige Anmoderation, ich weiß es auch nicht. Mit dabei sind die beiden: Lukas. Hallo! Und Nico, auch bekannt als Sir Steve. So cringe war die Anmoderation gar nicht. Den, Nico hat ein Crafting Table. Nico hat Crafting Table. Ah, das ist ja. Sorry, Nico, komm mal zu uns. Nico, komm oh. mal, Nico, dreh ich mal an. Nee, cool. Du, weiß, du, wankst, du sind wir da. Was ist mit dir? Nico, ähm, kannst du mit uns kommen? Was habt, was ist denn, was wollt ihr? Coffee, oh. Nico, was ist mit dir, warum läufst du so komisch? <lacht> <lacht> <lacht> äh. Warum hast du einen Hund getötet? Irgendwie wie meinen One-HP-Hund. Ich hätte ihn nicht. Der, der Hund hätte mich Hilfe! Wo ist mein Hund? Der, der ist mein hier! Ach, Julian! Warum wo ist, wo du, ist mein Hund? Da ist er doch! Ich seh ihn doch! Achso, warum blutet der? Du hast du gerade einen Blutig umgebracht? Nein, ich hab nix umgebracht! Ich hab eine Kuh umgebracht! Ich dachte, das dann feindlich! Die Leute hier Blut! Die Zombies werden uns heim Ich hab drei Betten gecraftet, ne? Ich habe immer noch gute okay. Worte! Leute, wir haben hier Kühe eingesperrt, wir können. Oh, ich hab eine Idee, lass mal direkt. Ähm. Wir müssen mal Weizen anbauen. Äh, daraus kannst du die Rüstung schwer machen, oh, so, wie es kommt, ne? oh, die machen so trash! Ja, ich weiß, das ist gar nicht mal so gut, aber man findet es auch gar nicht. Also, es ist gar relativ oft. Nico? Hm? Oder hast dir die Ehre? Drogen! glaube, ihr seid zu Drogen, die dann geworden. Dadurch Drogen. Nein, wir verstecken die, okay? Aber eine Runde schlafen. Gib die bei deinem Drogen. <lacht> ja, Drogen. Ey, ich hab viel gedroppt, nur drei wieder aufgesammelt. 100 ja. Drogen genommen. hab Drogen genommen. Oh, das ist los mit euch. Okay. Zu was seid ihr geworden? Funktioniert das von so? dass er die jetzt aufsammelt? Ja, das wäre richtig cool, wenn der Hund so ein eigenes Inventar hätte. Ja, der Hund es gegessen, als aufgesammelt. Junge, du, du tötest die König. Nein, nein. Okay, ich, bisschen, das? ich hab ja noch ein bisschen expanded, damit wir... Äh, Leute, ich werde umgebracht. Eigentlich habe einen oder Hunde geschlagen, aus Versehen. <lacht> die armen Hunde. Ey, wir müssen sie direkt abgeben. <lacht> Ey, dein Hund kriegt Damage, weil er nicht also die muss... hat. Du, du kannst, also... es Hund mal Liebe. Du musst Hast ihn rechts kriegen, sonst, ich glaub, der, der hat sonst so ein Problem meiner ist schon vor mir weggerannt. Du kannst, dein Hund nicht depressiv. Dein Hund stirbt gerade. Hungers! Ich kann mich nicht einfach die, ja, das hat den die, mit die, die Ich hab aus dem Drogen gegeben. Ich <lacht> Leider, was das los mit euch? Warum stirbt dein Hund? Ich hab da bleibt der bleibt auf 1HP, der bleibt jetzt auf 1HP safe. Was hast deinen Hund stil. Ja, Hä? Ich, ich kann nix geben. Hä? Hey, ja, es ist ja, ne, ist das, Was bist du denn für ein Märchen? Oh, Gib zurück. So... Ich kann ja auch nicht Ich kann dir nix geben. Nice. Das ist gar nicht mein Hund! Das ist... Das ist Nico, dein stirbt! Oh, Liebe. mein Liebe! Mein Hund ist die ganze Zeit blutig und auf 1HP! Was ist das für ein Hund? Er der stirbt, weil er jemand mit ihm interagiert oder was? Hä? Ich du hast einfach, Nico, du hast dann von besonderen Fall. Ich glaube, ich mein, der verblutet, weil ich ihm eine Stichwunde gegeben habe. Junge, <lacht> <lacht> was wann du denn die Stichwunde ja, Ich habe den doch selber geschlagen. Ich hab das ja meiner. <lacht> du hast den selber geschlagen, Nico. Ich, ich hab den eigentlich selber geschlagen. geschlagen. Eigentlich geht das nicht, ich hab vorhin getestet. Das geht auch nicht. Du kannst den nicht ja, Wait, das also, nicht das eigentlich nicht schlagen. Nico erreicht neue Meilenstein, er hat es Netz so geschafft, von Hund zu schlagen. Ich weiß nicht, ob das so ein Mindset ist, auf dem er sein kann. Boah, schon. Ja, normalerweise nicht, aber Nico kann das. Nico ja, nicht. aber er hat nicht mal ein Achievement dafür bekommen. Ja, aber er hat ein inneres Achievement dafür bekommen. Nicht auch nackes Archivment. Ja, Warum? Ich ich direkt Portal. Wieso kann ich keine Kreide auf dem Boden machen? Ich glaube, das muss irgendwie special passieren. Oh mein Gott, ich keinen Bock zu... Nein, das äh... Äh, da muss man was anderes für noch machen. Ich glaube, der Boden muss aus einem bestimmten Block sein, ich glaube aus Steinblock. Oder was? Das ist nicht Stein gemacht. Bult, Nein, Bult nicht von Steinblock. Ich glaube aus äh, Brickblock, also Stonebricks. Ja, dann macht die Farbe ein bisschen größer, ich hab noch Süß. Welche ja, Farbe? Achso. Welche hm. Farbe? Ich hab die halt sogar gebaut. Und Jo, mein Hund macht Herzchen. Jo, jo. Ich Echt, check doggy geht nicht. Nur wie funktioniert das? Ja, wir müssen uns name bauen und Andrew. Man kann einen name hier bauen, oder? Äh, komm, jetzt machen das Slime-Balls. und. Ja, wir das. Wir das für ein Wir haben das Slime-Balls und die Slime-Balls und die genau. Wir das Slime-Balls. Ich werde so viel Kühe am diese für diese sexy Umhang, die man gut geben kann. What? also äh, wir haben eine Kurzfamilie die Kurzfamilie äh, gibt doch hier ein Dings okay und dann Oma? wir müssen doch jetzt die ganze Sache anmachen äh, Sonne anfangen. ja aber die sind auch noch Lederjacke oh was ist ich sehe ich sollte auch mal da es gibt so eine Magie-Robel das ist dann der perfekte Partnerlook. Tschüss okay, Und dem wir sind cool kann ich ihn keine Löwe aufsetzen oder bin ich... äh Leute hier sind ganz viele zombie oh, What the? Was? Äh, warum trägt er die wie so eine. Weiß ich nicht, was ist das? Wie trägt denn die nicht. Der kriegt, der kriegt dicke Augenbrauen dadurch. Hä? <lacht> der sieht wild aus. Ja, das, das hat aber wirklich was. Ja, aber es hat nichts von einer Sonnenbrille, es hat was von Augenbrauen, aber. Er trägt die so hoch. Oh, schon. Ja, okay. Aber er soll die lieber auf dem Gesicht tragen, ne? Schau oh, wie... Du musst das auch sensieren! Du musst das Ich hab's doch ja. schon geistig raus sehen. Das ist Reading, Body. Body. Reading Bone, yo! Also wir sind high High... okay... Hä? Oh, das Oh nein! Oh warte unsere Hunde, unsere Hunde laufen Amok! Unsere Hunde laufen Amok! Ach, wir doch auf dem... Wir sind auf dem Regenwart geschlagen! Nico, juck das ganze Essen aufgerufen. Ofen! Oh mein Gott! Nein! Ja. Geil, jetzt bekommen wir kein Leder, weil du so gierig bist! Ja, warum bekommen wir jetzt kein Leder? Was? Äh, weil ich nicht daran gedacht habe, irgendwas daran zu ändern, dass nur Fleisch rauskommt, weil ich gar nicht sehen konnte, was rauskommt. Ich glaube, wir haben hier direkt einen Türbaum. Lone, okay. Ich hab neue Drogen. <lacht> oh nein, Nico! Du darfst nicht. Du darfst nicht zurückfallen, eigentlich. Eigentlich? Eigentlich. Aber egal. Ich lass es oh. mal durchgehen. Was ist ja nur Minecraft? Ist ja nur Minecraft. Wir haben dafür gute Werte. Nehmt einen Drogen. Das ich ich gehe erstmal, wo kann ich gut Holz bauen? Ich gehe mal da hin, schon da wo wir kommen. Bauen wir ein bisschen Holz. So lange ich die ganze Zeit hier ab. Ja. Ne, ich baue erstmal hier ein paar Bäume ab. Ich baue erstmal ein paar Bäume ab. Hast du was gesagt, du hast Eisen? Ich habe Eisen, ich komme jetzt zurück. Ich gehe jetzt hier zurück. Ich glaube, ich werde mein Haus hier hinten bauen. Ich leh... Obwohl bist du denn... Ja? Wo bist du? Jetzt ist es egal. Achso. Nico, was machst du? Wollen wir vielleicht noch irgendwie einen Dungeon erkunden oder so? Ja. Äh, ja. Hört sich gut an. Dann würde ich erstmal die Koordinaten von dem Ort hier safe, und dann auch losgehen. Oder wollen wir noch meinen? Nee. Ich glaube, ich habe so den Grund, ich, ich habe so keine Rüstung, aber Rüstung. Was? Warum heißen die Button Boy Flayer? Was? Die Kohle! die die Koh... Die Kohle neben unten! Irgendwie werden manche Sachen random benannt. Guck mal hier! Mein äh... Mein Donkey Charm heißt... Matrix's Big Giant sharp Poking Thing. was? Guck mal hier! Was? <lacht> was hast du damit getan? Ich weiß es nicht, das ist mega weird. The rare items, let's go. Button Boy Slayer. <lacht> okay, ähm. okay, Was? <lacht> Können wir theoretisch schon aus Marika lernen? Ja, oder? Dafür müssen wir. Ich baue mal ein Item-Frame, ne? Nein, nein, das tut nicht. Tauk oh, keinen er nee, hat schon. Was ein Schreiheit, ey. <lacht> oh mein <lacht> Gott. <lacht> ich bin äh, gut dabei. Ich würde sagen, aber das ist ein Bug, den man schon abusen kann, oder? Der älteste aller Tricks. Was für die chest ja. Also, ja. Wenn, wenn man hier Bücher braucht, äh, weil für die Taube braucht man meistens äh, Bücher aber keine normalen, sondern die Bücher, die man beschreiben muss. Dafür braucht man halt Federn. Federn sind oft sehr schwer zu finden bei diesem Biom, weil Hühner später vor allem in der Welt nicht mehr aufs Ja, aber, ich, aber und dann noch Squids. Ja, und dann braucht man noch Tintenfische und das kann auch richtig schwer werden, je nach sieht. Und ich baue dann schon mal den halt, äh, Dirt Chest. Das ist aus dem Iron Chest Mod. Da sind halt bessere Chests. Da gibt's die Dirt Chest. Da kann man eigentlich nur Dirt drin lagern. Aber von Anfang an ist da ein Buch drin. das Hat Nico schon genommen ich habe <lacht> das Buch danke ja da steht ja so okay. random Hacke drin das eigentlich niemand juckt aber da stehen Sachen, wo die Sachen über die Dirtchess 9000 drin und Lukas baut jetzt schon den magischen Schwein ja also für, für den der fragt was ich hier baue das wird ihr später sehen ich erkläre es nicht ja ähm Lukas magisches ähm, ich kann die Koordinaten schicken Okay Ähm, ich schick die mal in die WhatsApp gruppe Ja, ich glaub schon, ja <lacht> Äh, was, äh, Komi fragt, was ich mache? Soll ich da was antworten, oder? Nein, Chris. <lacht> Antwort <für> Chris <mich>. Antworte nicht, antwortet okay, den Rat. Okay, ich nehme jetzt mal Lukas und weiß, mal gucken, wie das jetzt läuft. Ich hab noch hier Wildschrott. Ah, stimmt, ich hab ähm. Das die ist Komi von diesem Minecraft-Projekt, ja, ne? Ja, schon. Weiß ich nicht. Okay, doch, keine Ahnung. Ich weiß, weiß es nicht. Ist. Ähm. Sonst werden ja Mistrash. Ja, vielleicht muss man, Und, man ja. eben Songs Rituale von unserer Seite ne? Die sind Miss Trash, ich weiß nicht, wie man die platziert. Ja, ja sind. Die, was ja, was aber. zum Teufel? Möchtest du das erklären? Das ist das, das Schwert. <lacht> das ist dumm. Wie baut man das? So? Nein, ähm. Da. Nein. Dann muss ich hier so... Ich finde kein Sugarcane, ey, ich komm so in die Base. Nico, möchtest du meinen? aber das muss ja alles einmal zu. Ja, wieso also, muss das zu? Doch, das muss nein, zu. Nein, nein, Nico behindert mich. Wieso du nimmst so steil dafür, du nimmst clean, so, und verschwindet ihn nicht. Ja, damit das Bild auch clean ist, halt. Ne? Aber warum ist das so? Ufer? hast du Wieso bist du da? Die Öfen. Nico, willst du zu mir kommen? Ich hab Flachs. Wo bist du? Ich auch acht Stück. Nein. Nein, cool. Boah, hier ist ein Rückmarsch Flachs einfach. Ja, wir wollen schaffen gehen. Schon den Morse, ja, am besten. Ich glaube, das ist, wenn du in Elfa gehst, dass du da noch diese Mores reitest und. Für die kann man das genau sehen, oder so. Okay. Ja, okay. Oh, oh Ach. Ja, also äh, Asphalt kann man den wir zum ersten Mal auf jeden Fall. Und schon auch? Ja, ja. Ähm, haben wir Bücher hier, oder Zuckerrohr? Oder ähm, Zuckerrohr habe nicht mehr. Nicht mehr? Nein. Ist ich glaube, es sollte wirklich kommen. Aber wohl. Aber das hat nicht. Hä, das heißt nicht. Ja, okay. Nico, was tust du? Äh, alles gut. So. Interessant aus. Jetzt hast du die Kiste aus diesem einen Dungeon mitgenommen. Welche Kiste? Okay, egal. Nico hat ihn mitgenommen. Doch safe die ganze Lippe abweisen würde man den Schmerz nicht spüren, oder? Was? Was? <lacht> was? <lacht> Warte, was? Kann ich doch die Lippe abbeißen, wenn man den Schmerz nicht will, oder? Aber ja, hat... Also, das kann passieren! Wenn man ein ist im Mund, ne? Aber willst du das? Also, was bringt es dir, deine Lippe abzubeißen? Free Food. Weniger Lippe. <lacht> Free Food. Klar, ich hab gefunden! Okay, mach okay. Sag mal langsam. Mudball. Was? Was? Achso. Mudball? Starlos? Was? Okay. Okay. ist Ist das überhaupt ein Mudball? Ist es Nein, ein Ball Ball. March. Oh. Ja. Und gehst du bis halt wie ist das ein Grund hier? Was denn da? Nein, was dagegen? Soll ich hier was eigentlich an? Ja. Ach so. Ja. Gießt sind so gelbe Herzen und die kannst du verbessern auf. äh, rote Herzen dann dazu und die kannst du verbessern auf gelbe Herzen, glaube ich. Oh nein, Nico hat den Stein genommen, den ich geschmolzen hab, für diesen Moment. Welchen Stein? Oh. Äh, aus, dem, aus, äh, aus dem Ofen. Ich hab noch ein Stormglück, dass das ist hilft. Nein. Das ist Nico eigentlich weg gerade? Nee, ja, da steht ja auf K.O. mit seinem Backpack. Wenn Salz noch mal weggeht? Nein. Oder was? Soll man einschätzen, wie lange das dauert? Nee, ich muss es mal wissen. Ja, ich suche eh noch nach Zuckerrohr. Ich bereue gerade so ein bisschen meine Ungeduldigkeit. Ja. Oder wie braucht man das Ganze? Ja. Ich sitze zur Corona-Ferne. Wow. So. Ich glaube, es ist endlich mal Zeit für meinen ersten Tod in dieser Welt. Nein. Ich überlebt. Ich habe zwar TNT drin, aber ich hab's überlebt. Äh. Ich hab's überrauslaufen verloren. Äh, leider? Ja. Ja, hier ist eine Ansammlung von ein paar Und Zombies, die im Wasser sind. Was ist das? Zombies, glaube ich. Ja, das ist mir schon klar, aber warum so viele? <lacht> wir, müssen, wir müssen Nico eben was geben, was er die ganze Zeit anguckt. Nico, die. Nico guckt, Nico guckt seine Spitzhacke an. Nico guckt hier irgendwas im alten Stream an. Das ist gerade auch. So. Er guckt. Und wir müssen was, was ihn, ihn erschreckt. Ah, ich hab was. Ich, guck, ich hab was. Oh, Spinne. Ja. <lacht> so ja bannt. Warte. Das Wandel hört sich ein bisschen an die Sahne. Ich hab ein Chance Cube. Die Sache ist, sobald ich ein Chance Cube öffne, ich werde direkt schwer. shang cube Okay. Papier. Papier. Pimpel. Pimpel. Pimpe. Pimpe. Doch kein Papier anscheinend. Hat er mit angebrochen Zünd? Da brauche ich nicht mehr. Schön, wir hätten dagegen wohnen sollen, wo es mehr Zuckerrohr gibt. Wir ja, haben noch Zuckerrohr in unserem hauseigenen Strand. An, in, keine Ahnung. Ich aus so, ja. Ich kann mir jetzt ein bauen. Ich baue jetzt also, Ich kann wieder daraus ein table bauen. Ich hätte das so, schnell oh. Oh nein, das ist so Oh, Fehler. Und und Oh nein, jetzt blute ich. Ich hasse es, wenn ich blute. Ich habe mich in gefunden. Ack rein. Hä? Was? ist nichts. hast du gesagt? Ich habe nichts gesagt. So, jetzt haben wir einen Skription-Table, der ist ein Tisch. Oh nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich, sterbe, ich bin tot no so, so slime Also nicht gut. Wieso können die Leitungen hochgehen? <lacht> was? Das, du bist der erste, der hier gestorben ist. Wie fühlst du dich? Ja. Oh Mann. Erstmal, ich erstmal alle Materialien, die hier drin sind, collecten. War ja klar, richtiges das Wichtigste so gut was Was runtergefallen? Das, ist das Wichtigste. Zum Beispiel. Achso, mehrere Sachen sind das Wichtigste. So, jetzt warten wir eigentlich nur noch auf Neko, oder? Äh, Windchen und das, meine ich. Ich ruf mal Neko. Nee, wir warten auch da, darauf, dass ich meine Sachen wieder bekomme. Ich hab mein Internet. Das ergibt keinen Sinn. Kann ich kann nicht mit dir reden, wenn ich da hinten stehe. Okay, ich da hinten. Hallo? Hallo? Mit der Global Admiral. Das ist Full Slime. Okay. Äh, wenn du gerade Zeug ist, gehen wir auf Dungeonsuche. Ne? Ich bin tot. Schon oh. wieder. Sollen wir dir helfen? Ja, nee, ich will noch. Ich wollte einen Slowen. Von jetzt kommen wir damit los. <lacht> Und dann machen wir noch eine Chestplate. Das heißt, das sein muss so unzerstörbar ist. Das ist, das ist total. Das ist ja schon mit großer Physik. Was ist denn damit? Oh, wann sich das orientiert, warum das manchmal wegfließt und manchmal breit fließt. Ja. Was? Ja, und ab wann ist das? Das weiß ich ja nicht genau. Oh, ab fünf Blöcken. Äh, was ist ein Was habe ich getan? Was hast du getan? Ist das verpackt? Äh, Hast du Spellpatch Spellparchment reingeworfen? Ja, ich habe bloß verkackt, egal. Okay. Also ich empfehle nicht zu Speedrun. Mhm. Also Spellparchment beendet das halt direkt irgendwas, ne? Ja, ich weiß, aber. Wir werden zwei Tipps treffen. Treffen. Ich oder? So, ne? Ich es gut gefahren. Doch, es funktioniert. Ich habe Clay vergessen. Also, dann kann man dann... Aber können wir mal darüber reden? Wir haben es geschafft. Wir haben es einfach geschafft. Wir sind in einem Biom, das uns allen irgendwie gefällt. Wir, sind, wir haben äh, ein, mehr oder weniger ein kurzes Lager errichtet. Wir haben... Asmagnica angefangen und wir haben mehr oder weniger ein Zauber. Okay, dann hoffen wir natürlich, euch hat die von gefallen. Wenn ja, dann gebt doch mal ein Like und schaut bei Drew auch vorbei. Schaut bei Nico vorbei. Schaut bei Paul vorbei. Ja, schaut, bei Paul vorbei. Ja, schaut bei Paul vorbei. Schaut bei Scheiders vorbei. Nein, schaut nicht bei Scheiders vorbei. Dann würde ich sagen, ich, wir wünschen euch noch eine gute Nacht oder einen guten Morgen oder einen guten Tag. Und tschüss! das ich <lacht> Ähm, ja gut, das ist ich nicht fixe, passiert. Nicht Weiter, ich möchte leider nicht dazu äußern. Das fixen wir. Hier können wir nichts sehen. <lacht> das hat das dicker gemacht. <lacht> ähm, im Bauchüberfellers. Ich halt so weiß <lacht> Das lernt man, man spielt nicht mit Feuerkinder. Ja. <lacht> das brennt <ein> euer Hund. Er <lacht> kann keinen Daumen Hund anzuzünden. Ja, ich muss das Feuerzeug kurz verbrauchen. Ich aber nicht. Oh. Aber warum Ja, Jetzt ist offiziell sehr, Lukas hat ihn entführt. Das war nicht die das war ja, das das ist für Mafia.